Nun, Mr. Hackley, ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, Carsten. Ich möchte dir sagen, wie froh ich bin, dass du mit mir sprechen willst. Oh, Mr. Hackley, wie konnte ich Sie nicht bitten, zu kommen, nachdem Sie mir eine so nette DM über meinen Roman geschickt haben? Ach, nicht dafür. Ach so? Ich, ich möchte aber sagen, Carsten, dass dein Buch eine Inspiration war. Die Stirn des Zeus war einer der besten Romane, die ich seit Jahren gelesen habe. Was, Mr. Hackley, haben Sie gesagt, einer der besten Romane? Nun, ja. Können Sie uns einen Roman nennen, den Sie in den letzten Jahren gelesen haben und der auch nur im Ansatz mit der Stirn des Zeus vergleichbar wäre? Nun, nun nicht. ich weiß, weiß wirklich nicht. Wenn es <lacht> etwas gibt, das wir nicht tolerieren können, Mr. Hackley, dann sind es sprachliche Ungenauigkeiten. Sie sagten EINER der besten Romane. Was waren die anderen? Nun, ich... Um, Hem Hemingway war ziemlich... Hemingway, großer Hemingway Gott! <lacht> Sie wissen natürlich, dass wir, wenn wir Gott sagen, nicht implizieren, dass wir mit diesem Konzept einverstanden sind. Wir verwenden den Begriff lediglich als eine starke, idiomatische Metapher. Oh, Mr. Hackley. Sehen Sie nicht Hemingways Todessehnsucht? In jeder Zeile, die der Mann schreibt. Nun, der Kampf des Menschen gegen den Stier, der Moment des... Hemingway ist gegen das Leben, gegen den Verstand, gegen die Realität. Jonathan, Greg, kommen Sie, wir sollten Mr. Heckler eine Chance geben. Immerhin ist er ein Liebhaber der Stirn des Zeus und er ist ein großer Pluspunkt. Ja. Sie haben recht, Carson. Natürlich, Carson. Mr. Hackley, welche Zigaretten rauchen Sie? Ich könnte Ihnen eine besonders rationale Marke empfehlen. Rational? Ähm, Tut mir leid, ich, ich rauche nicht. Sie rauchen nicht? Warum das denn nicht? <lacht> Nun, ähm, weil ich nicht gerne rauche. Sie mögen es nicht. Sie lassen zu, dass ihre bloße subjektiven Launen, ihre Gefühle, der Vernunft und der Realität im Weg stehen. Aber sicher, Carson. Welche anderen Gründe könntest du für das Rauchen haben, als es einfach zu mögen? Oh. Mr. Hackley, Carson Sand tut nie, nie etwas aufgrund subjektiver Gefühle. Nur aus der Vernunft heraus, das heißt aus der objektiven Natur der Wirklichkeit. Sie haben diese großartige Frau, Carsten Sand, grob beleidigt. Sie haben ihre Höflichkeit und ihre Gastfreundschaft missbraucht. Aber, aber welchen Grund kann es dafür geben? Mr. Hackley, warum weichen Sie einer selbstverständlichen Tatsache aus? Das Rauchen ist ein Symbol für das Feuer im Geist, das Feuer der Ideen. Wer sich weigert zu rauchen, ist also ein Feind der Ideen und des Geistes. Symbol? Aber dann ist ein Streichholz noch mehr ein Symbol? Ach, genug. Wie können Sie es wagen, <lacht> Carson Sand auf diese rüpelhafte Art zu verhöhnen? Sie würden nicht einmal Gott verhöhnen. Warten Sie, Jonathan. Lassen Sie es warten, bevor wir ein endgültiges Urteil fällen. Vielleicht liegt sein Problem auf einer tieferen Ebene. Natürlich, Carson. Nun, Mr. Hackley. Und das ist sehr wichtig. Sind Sie ein Rationalist? Nun, ich, ähm, das, das ist eine sehr schwierige Frage. Kommen Sie, halten Sie die Vernunft für absolut? Nun, ja, aber ich, ähm, das hängt davon ab, wie Sie Rationalismus definieren. Ich würde denken... Ein Rationalist ist ein Mann, der ausschließlich durch seine Vernunft lebt. Das heißt, durch die Kraft seines Verstandes die Realität zu erfassen. Das heißt, durch die Kraft seines Verstandes zu denken. Das heißt, durch seine eigene Kraft zu denken. Das heißt... Nun, Mr. Hackley, sind Sie ein Rationalist? Nun, ich befürworte die Vernunft und, und das Denken, natürlich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, Mr. was... Mr. Hackley, wir sind sehr geduldig mit Ihnen, weil wir an Liebhaber der Stirn des Zeugs jede Höflichkeit und jeden Spielraum einräumen. Lassen Sie mich nicht so ausdrücken. Sind Sie ein Mystiker? Ein Mystiker? Aber nein, ich glaube nicht an diesen Zen-Buddhismus oder... Oh, wirklich, Mr. Hackley. Ich versuche, ein ernsthaftes Gespräch mit Ihnen zu führen. Nun, ja, Bitte aber... seien Sie so höflich und unterbrechen Sie mich nicht, wenn ich mitten in einem Gedanken bin. Es tut mir leid. Ihnen ich... muss doch klar sein, dass ich nicht den verdrehten, aussätzigen, asiatischen Penner meine, der irgendwo auf einem Windel sitzt. Das ist nur die offensichtlichste, aber die krasseste Art von Mystiker. Ich weiß, Berlin ist voll mit seltsamen... Luchten. Mr. Hackley, warum weichen Sie Miss Sands offenen Fragen immer wieder bewusst und absichtlich aus? Wir wissen beide, dass Sie wie der Teufel rennen. Hören Sie, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Mr. Hackley, um es einfach auszudrücken, ein Mystiker ist jemand, der zulässt, dass etwas anderes zwischen seiner Vernunft und seiner Realität tritt, der etwas höher stellt als seine Vernunft. Verstehen Sie das? Vielleicht ja so. Sind Sie religiös, Mr. Hackley? Oh, ich bin religiös, ich verstehe. Nun, nicht wirklich. Ich gehe zweimal im Jahr in die Kirche zu Weihnachten und Ostern, wissen Sie? Aber Religion spielt in meinem Leben eine sehr, sehr kleine Rolle. Nur zweimal im Jahr, sagt er. Sie wissen, woher das kommt, Jonathan? Natürlich. Es gibt eine Passage auf zwei, Seite 236, Absatz 2 in der Stirn des Zeus, die dieses Syndrom perfekt erklärt. Ja, ja. Und beachten Sie, wie er versucht, sich bei uns und den Mystikern beliebt zu machen. Natürlich. Ihr hört mal, ich wusste nicht, dass ihr so verbittert über Religion denkt. Mr. Hackley, unsere Gefühle zählen überhaupt nicht. Unser Verstand sagt uns, dass Religion böse ist. Religion ist böse. Das bedeutet gegen den Verstand. Das bedeutet gegen das Leben. Das bedeutet gegen die Vernunft. Das bedeutet gegen die Realität. Gut gemacht, Genosse. Nun, äh, seht, ich, ich habe euch gesagt, dass ich die Religion nicht sehr ernst nehme. Mein Gott! Wir reden hier über Leben und Tod und er, oh! Mr. Hackley. Nehmen Sie irgendetwas ernst? Boah, ich habe eigentlich boah, echt Besseres zu tun, Mann. Warten Sie, Mr. Hackley. Vielleicht können wir ein Problem über die Ästhetik angehen. Welche Komponisten mögen Sie zum Beispiel? Nun, das Übliche, weißt du? Ich bin nicht gerade ein Musiker. Das ist schon in Ordnung. Das spielt keine Rolle. Ihr Geschmack verrät Ihre musikalische Voraussetzung. Oh, nun... Ich mag Beethoven, Bach, Mozart, die Standard... Na. Keith, wie konnten Sie nur? Ich, der die Tiefe der Verderbtheit kenne, in die die meisten Menschen sinken. Selbst ich muss fragen, wie können Sie nur? Beethoven, Mozart die nach Naturalismus stinken, deren ganzes Werk auf Wärtern herumtrampelt, deren jede Note die Prämisse des bösartigen Universums zeigt. Bösartiges? Oh, Keith, können Sie denn nicht deren Hass auf das Leben in jedem Takt ihrer Musik hören? Mr. Hackley, Sie haben Carsten in Ihrer DM gesagt, dass Sie die Stirn des Zeus mögen, weil es sich gegen Kollektivismus und Totalitarismus wendet. Ja, ja, genau. Nun, wie im Namen der Vernunft können Sie nicht sehen, dass ein Kommunist wie Mozart unter der Prämisse des bösartigen Universums auf derselben Prämisse steht wie die Kollektivisten, die Sie angeblich verachten. Sie sind alle Teil des Antiverstandes, des Antilebensfeindes. Möchtest du damit sagen, dass Mo Mozart ein Kollektivist war? Oh, nicht auf diese sehr primitive Art und Weise. Aber das System der Prämissen verbindet, und zwar auf eine tiefere und daher wichtigere Ebene. Verstehen Sie das? Mr. Hackley, wir fragen immer jede neue Person, die wir kennenlernen, wer ihre Lieblingsfigur in die Sterne des Zeus ist. Wer war Ihre? Oh, ich mochte Joy. Joy Fontana. Joy, Joy Fontana. Anna? Ja, w warum? Warum haben Sie ihn bevorzugt, Mr. Hackley? Hm, nun, er war auf der guten Seite. Für die Freiheit. Und er war ein netter, kluger, gutmütiger und liebenswerter Kerl. Ja! Joey Fontana, der Inbegriff des netten, drittklassigen, einfachen Mannes. Und Sie haben ihn einem Helden wie Kyle Crane oder Sebastian Del Rey vorgezogen. Nun, sie waren in Ordnung. Sie schienen mir nur etwas hölzern und... Eindimensional zu sein, sie. Genug. Keith Hackley, Sie hatten das seltene Privileg, einen Abend mit den größten Geistern zu verbringen, die Sie je zu treffen hoffen vermochten. Carsten Sand, Greg Thunberg und mir. Und vor allem haben Sie Carsten Sand getroffen. Den größten, den originellsten Geist unserer Zeit und aller Zeiten. Den größten Menschen, der je gelebt hat oder leben wird. Und wie sind Sie mit diesem Privileg umgegangen? Vor allem, wie haben Sie Carsten Sand behandelt? Ich war in diesem Voice-Chat wenn Sie eine Reihe von irrationalen, unverzeihlichen Sünden gegen carsten Sand begangen haben. Sie haben Sie ständig unterbrochen und ihr kaum eine Chance gegeben zu sprechen. Sie sind offen jeder Frage ausgewichen, die Carsten oder ich Ihnen gestellt haben. Sie haben versucht, sich anzubiedern bei uns und den Mystikern, bei uns und Mozart, bei uns und allen Verwerflichkeiten unserer Gesellschaft. Sie haben Sie kritisiert, anstatt Fragen zu stellen. Sie haben sich wie ein Hooligan lustig gemacht, anstatt Ehrfurcht zu zeigen. Und vor wem? Vor dieser Frau, die der Welt die Erkenntnis gebracht hat, dass A gleich A ist und dass 2 und 2 gleich 4 ist. Und schließlich, nachdem ihre Unhöflichkeit die, diese Frau mit der Geduld Hiobs aus diesem Raum vertrieben hatte, setzten sie ihren Verbrechen die Krone auf, indem sie sagten, dass ihre Lieblingsfigur Joey Fontana sei. Der Mittelmäßige, der Nette, der Zweitklassige. damit Keith Hackley, haben sie sich für immer verdammt. Sie haben Ihre Wahl getroffen, Keith Hackley, und deshalb lassen Sie mir nur eine Alternative. Zu verlangen, dass Sie den Server verlassen und nie wieder zurückkehren.